Herzlich willkommen! Wir sind mal wieder zu Gast bei, wir sind zu Gast bei Lisa Maria Klössinger. Lisa, wunderbar, erstmal toll, dass wir hier sein dürfen. Zuallererst müssen wir natürlich erklären, das stimmt jetzt nicht ganz, wir sind nicht ganz direkt bei Lisa. Lisa, sag uns mal, es ist, ich kann es nur verraten, es ist wunderschön, es ist wie Urlaub, obwohl wir hier direkt bei München sind. Fünf Kilometer vom Starnberger See und man, hat, man kommt hier an und denkt, alles klar, Ferienkoffer raus, Urlaub. Lisa, ja. wo sind wir hier? Ja, wir sind hier am Gestüt Fichtenhof, eben unweit vom Starnberger See, Münchner Süden. Das ist schon wirklich eine schöne Lage hier. Wir genießen es auch sehr, die Pferde auch. Und ja, seit Ende März sind wir hier und wir fühlen uns wohl. Was heißt jetzt wir, wenn ich so plump nachfragen darf? Natürlich meine Pferde in erster Linie. Ich habe vier Stück hier im Moment. Und Philipp ist auch hier, der mir immer hilft. Und wir machen den Stall so zusammen, managen alles zusammen. Und wir ja, haben hier unseren eigenen Stalltrakt. Und das ist ganz schön. So. Ja. Und dazu gehört natürlich dieser hier jetzt inzwischen aufdringlich gewordene junge Mann. Wir können, glaube ich, schon ruhig mal plaudern. Der war sehr skeptisch. Er wollte eigentlich gar nicht so richtig hier rausgucken. Kamera, Leute, was soll das? Mit ungefähr vier Tonnen Karotten überzeugt. Das ist wer, Lisa? Ja, das ist der Dr. Mein treuer Kumpel, jetzt haben wir schon die siebte Saison miteinander, sind gerade in den Vorbereitungen zu unserer dritten Europameisterschaft, das zweite Mal um 25, ja, und wir hoffen, dass das alles ganz gut klappen wird. Das ist ja heute, ich meine, du hast es ja schon erst geahnt, dann gewusst, dass du dabei ja, ja. bist, aber seit heute offiziell schwarz auf weiß, das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man sich da im EM-Team ja. stehen sieht, oder? Ja, zumal letztes Jahr war es für mich eine totale Überraschung. Da wusste ich gar nicht, was auf mich zukommt. Und dann hat er auch noch die zwei Goldmedaillen gewonnen. Das war schon, war schon krass, wenn man das mal so sagen kann. <lacht> krass, ja. ja. Und dieses Jahr war natürlich die Erwartung da, dass ich wieder Europameisterschaft reite. Aber... Ich wusste jetzt auch nicht, wo es mich hintreibt, ich habe Anfang des Jahres ein bisschen Grand Prix geübt, war auch echt erfolgreich und dann wieder zurück auf Inter 2 kurz -Grand Prix, da dachte er erst so, wir sind jetzt andere Linien geritten, warum ist das jetzt wieder, wieder so und mhm. dann haben wir echt ein paar Prüfungen gebraucht, bis wir wirklich wieder drin waren und ja. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu Euro. Ja. Guck mal, jetzt fangen wir mal ein bisschen anders an. Nicht wie wir das sonst so machen. Mit drei Jahren ging es los, und wir sind jetzt gleich mal bei Doppelgold gelandet. Ja. Insofern, wenn wir schon davon reden, dann haben wir auch einen kleinen Wundereimer dabei. Ich habe nämlich Lisa überreden können. Diese wunderbaren Goldmedaillen, die gehören aber in deine Hand und nicht ja. in meine. Und davon hast du gleich zwei. Lisa. Ja. Jetzt hast du zwei Goldmedaillen letztes. Ja. Das ist ja eigentlich völlig irre. Und jetzt dieses Jahr wieder dahin fahren ja. Ich meine, du reitest dann nicht mehr ein als Lisa Maria Klössinger, sondern als die Doppelgoldgewinnerin vom letzten Jahr. Ja. Ja, also ich das kann, verändert alles, oder? Ja, ich kann es auch immer noch irgendwie nicht glauben. Das ist auch alles, so blöd es sich anhört, immer noch nicht in meinen Kopf angekommen. Ich fühle mich auch nicht wie ein Doppel-Europameister. Ähm, es ist immer wieder... Erstaunlich, wenn ich dann im Viereck rumreite, jetzt auch in Aachen und dann wird, werden mal die ganzen Erfolge so erzählt. Ähm, dann denkt man sich so, boah, eigentlich ist das schon ganz cool. Nee. Ja. Und ähm, ja und dann kommt es so an, aber wenn ich hier zu Hause bin oder auch jetzt, ich fühle mich nicht, als wäre ich so der Titelverteidiger. Und das bist du aber, ne? Ja, ja. Das, das ist irgendwie ein bisschen, ja. Äh, komisch, mhm. aber ähm, ich glaube auch ganz gut, weil ich habe letztes Jahr alles erreicht. Er ging die besten Prüfungen seines Lebens auf der Europameisterschaft. Mhm. Und für mich ist es jetzt das letzte Jahr natürlich ist es wichtig für die Mannschaft... Also das letzte U25, ja. ja. Mhm. Für mich ist es natürlich wichtig, dass ich für die Mannschaft ein gutes Ergebnis äh, leiste. Und dass danach ist für mich nur noch Spaß und einmal ein Championat genießen. Weil, weiß, ich reite für, für Deutschland. Äh, wann komme ich denn da wieder mal auf ein Championat? Ich wieder ein bisschen durchatmen und einfach Spaß haben. Spaß am Reiten. Ja. Spaß haben, das solltest ja. du auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier auch noch diese coole Schärpe ja. mhm. Zeig uns doch einmal. Das ist natürlich schon, das ist natürlich schon, das fasse ich jetzt ehrlich gesagt wirklich mit Ehrfurcht an, weil das, <lacht> also ich habe sowas sonst noch nicht so in der Hand gehabt. Ja. Wenn das, wenn du die Sachen nicht gerade hier bei uns hast, bei Clip My House im Interview, sondern dann sind ja. die ja zu Hause. Wo ja. sind die? Also ähm, ich habe Natürlich ein paar mehr Scherben, aber das ist für mich natürlich ähm, die allerwichtigste. Und die ist bei mir zu Hause. Alle anderen Medaillen sind zu Hause in meinem ehemaligen Kinderzimmer bei meinen Eltern. Ach Gott, wie süß, ja. ja. Und die hast du jetzt hier? Du ja. wohnst jetzt wohnen? Ja. Nämlich, hast du mir vorhin noch ein bisschen genauer erklärt, sozusagen da, wo es wichtig ist, einmal ja. im Jahr, ne? <lacht> direkt auf der Wiesen sozusagen, Fast. Kann man bei dir sein Bier bestellen dann, wenn es soweit ist, oder ja, bist du mir 10 die, 10 die bestellt? die Weg. Ah, okay. <lacht> ist das denn sowas, wenn man da direkt in der Nachbarschaft wohnt? Ich kann mir zwei, entweder man ist jeden Abend da oder man hofft jeden Abend, dass es bald vorbei ist. Nee, es ist die erste Variante. Ah, ja. Hatte man sich irgendwie gut vorstellen können. Ja, ja, haben die Pferde ein bisschen Pause in der Zeit. <lacht> Hast du gehört? Ist bald soweit. Ja. So, was wir auch gar nicht vergessen dürfen, das ist ja. dieses schöne Armband. Das ist nämlich wichtig. Ja. Lisa, warum ist das wichtig? Ähm, ja, das ist. da gibt es eine ja, witzige Geschichte. Das war nicht als Glücksbringer geplant, mir hat es einfach gefallen. Ich habe es gekauft. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es sein erster Essig war oder der zweite oder der dritte, aber das hat auch eben mit Daktari begonnen, das Armband zu tragen. Und irgendwann hatte ich es dann nicht drauf und dann ging die Prüfung sowas von in den Und dann habe ich mir immer so gedacht, an was liegt es? Und ich bin sehr abergläubisch, auch mit vielen kleinen Sachen. Es muss immer die gleiche Anzahl an Zöpfen sein und und und. Welche Zahl hast du? Neun Stück. Ja. Okay. Und seitdem ist das Armband auf allen wichtigen Turnieren wieder dabei. Ja. Aber das ist ja fast noch schlimmer, wenn du sagst auf allen wichtigen, heißt ja. das, auf, es gibt unwichtige Turniere und da bleibt es dann zu Hause. Nein, das nein. ist ja irgendwie. Aber da vergesse ich es wirklich nicht. Ab und zu vergesse ich es, wenn ich jetzt hier mal schnell ländlich losfahre. Das ist im LKW und der LKW ist auf allen großen Turnieren dabei. Aber wenn ah, ich hier okay. mal schnell mit dem Hänger okay. losfahre, dann hab, vergesse ich es schon ab und zu. Das muss ich leider gestehen. Wir haben ja eigentlich auch noch einen ganz glü wichtigen Glücksbringer, der ist aber gerade beschäftigt, ja. sehe ich. Äh, ich hoffe, wenn er fertig ist, dann kommt er noch bei uns vorbei, weil der ist eigentlich auch wirklich witzig ja. und den hast du jetzt wie lange? Äh, mein Hund, den Willi, den habe ich jetzt seit fünf Jahren ziemlich genau. Und da ist immer dabei. Ja. Und es ist der perfekte Turnierhund, habe ich mir gerade ja, ja. erklären lassen. Wenn er verloren geht, findet er immer wieder zurück. Äh, ja, er findet den LKW sonst nichts. Aber man muss ihn dann deswegen auch nicht suchen. <lacht> sonst nichts. Weil man das ist muss auch schön. Nur zum LKW gehen. Und da weiß man, der Hund ist da. Meistens liegt er drunter und dann ist alles gut. Okay, aber dann äh, vor dem Losfahren ja. auch immer lieber gucken. Ja, ja. ja. Lisa, jetzt sitzen wir hier so schön. Der Weg, ich finde, wir bleiben einfach mal direkt bei Daktari. Der Weg war ja echt nicht so ganz einfach. Nee. Erzähl uns doch mal so in Kürze den Weg von dir und Daktari. Denn es gab ja, ja. Zeiten, dass du gedacht hast, das war's, weiter geht ja. nicht. Ähm, ja, so also ganz witzig. Ich habe ihn gesehen am Turnier in Dona Eschingen. Da war uns ein bisschen langweilig. Ich saß mit ein paar Freunden und mit meiner Trainerin damals da. Und da war dann das Pferd M, glaube ich. Und dann kam das Pferd schon rein. Vor der Prüfung dürfen die da so ein bisschen rumreiten. Und der ist da im Schritt reingekommen. Da habe ich schon gesagt: Oh, der ist aber schön. Mhm. Und ja, und dann, ich weiß noch, dass die, wir haben uns die Prüfung angeschaut und ich bin da waren noch gar nicht die Noten draußen. Ich bin dann nach der Prüfung aufgestanden, bin einfach diesem Pferd hinterhergelaufen. gelaufen habe auch gar nichts gesagt zu den mhm. anderen. Das war irgendwie so <lacht> total Tunnelblick. Und ähm, habe dann gefragt, ob dieses Pferd zu verkaufen ist. Und. Dann hat die Besitzerin mich schon so ein bisschen angeschaut. So ein 18-jähriges Mädel steht jetzt hier und fragt, ob sie das Pferd haben kann. <lacht> dann haben wir ihn zwei Tage drauf angeschaut, ausprobiert, bisschen Probe geritten. Und dann aber immerhin hat sie direkt gesagt, ja. äh, aber du ja. hast sie auf die Idee gebracht. Nein, es war der war schon zu verkaufen, okay. aber ich wusste mm -hmm. das ja nicht. Ja, ja, ja. Und, ja, und dann war er ein paar Wochen später bei mir im Stall gestanden. Ja. Dann ging das ja erstmal. Senkrecht nach oben. Ne? Ja, total. Also er war ein bisschen schwierig in den Wechseln, schon immer, ähm, aber wir haben das sozusagen zusammen gelernt mhm. ähm, und ja, der hat dann im Frühjahr, ich glaube in seiner ersten S war er Zweiter, die Zweite hat er gewonnen und so ging es dann schon, der Siebenjährige war er schon international, St. Georg in der Eins schon platziert, hat ein paar s dressuren gewonnen. Und dann bayerischer Meister, ging dann schon deutsche, achtjährig, haben Bundeskader, neunjährig Euro, deutscher Vizemeister. Und das ging dann alles so ganz, ganz schnell. Aber alles mhm. eben wirklich nur St. Georg und manchmal Inter 1, aber wirklich so Richtung junge Reiter. Und mhm. Damals war es schon auch so, dass wenn man so ein bisschen am Pier 4 gedacht hat, dass er gleich so gesagt hat: Nee, ähm, ich hätte lieber was doof. anderes Lust. <lacht> <lacht> und irgendwann musste ich ja dann ran und habe es probiert. Und ich ich habe keinen Weg gefunden. Das war für mich als Mädel sowieso aussichtslos. Du hast vielleicht ja. ganz kurz bei der jungen Reiterzeit, warst du bei Ulla, ne? Ja. Ulla Salzgeber. Ja. Mit der hast du sehr lange trainiert. Ja, viereinhalb Jahre, ja. Und du hast mal so schön gesagt, irgendwie Ulla war für mich viel mehr als nur eine Reitlehrerin. Ja. also ich habe ähm, immer einmal gesagt, bei meinem goldenen Reiterzeichen, das war für mich so eine, so eine Schule fürs Leben. Mhm, mh. Ich bin mit 18 nach dem Abi von zu Hause weggezogen, Ulla war ja fast 300 Kilometer weg von meinen Eltern. Wie kamst du denn eigentlich auf Ulla? 300 mhm. Ich meine, normalerweise sucht man sich vielleicht doch erstmal einen Trainer, der vielleicht nur 150 Kilometer entfernt ist. Ja, oder? das war witzig. Ich bin an meinem Heimatverein äh, beim Lehrgang von Ulla mitgeritten. Mhm. Und dann meinte sie damals schon, du ähm, komm doch mal vorbei zum Rhein. Ich hatte ein ganz gutes Pferd, das hat mein, mein Trainer damals geritten. Mhm. Ähm, Holsteiner und den fand sie auch sehr interessant und eben mein Juniorenpferd. Und dann sind wir mal hingefahren und dann hat mm. meine Mama gesagt: Wenn du länger bleiben willst, musst du erstmal dein Abi machen. Ja, und nach dem Abi, das Wochenende, hast du die Pferde zu Ola okay. gezogen. Die, Mut, die Mutter hatte gehofft, dass das hat sich erledigt, ja, aber von wegen. Daheim, ja. Genau. <lacht> ja, so war das. Okay, und was sagst du? war eine Lehre fürs Leben. Wie ist das gemeint? Ich meine ja, ich bin mit 18 von zu Hause ausgezogen zu mhm. Ulla gezogen, habe meine Pferde dort. Hast du auch direkt bei Ulla auf der Anlage gewohnt? Äh, unweit von der Anlage, ja. Okay. Und bin halt da sozusagen vom Elternhaus ins selbstständige Leben mit meinen Pferden, mhm. ja, im in das volle Turniergeschehen eingestiegen. Ja. Ich kannte ja nur ländliche Turniere und dann bin ich sofort erst Mal international losgefahren ins Ausland. Das war total. Total cool natürlich und, und dann, das werde ich auch nie vergessen, habe ich eben dieses eine bessere Pferd, was bis dahin mein Trainer nur geritten hat, M-Dressur ähm, geritten und dann ähm, hat er mich am nächsten Turnier beim Wettcheck so dermaßen weggekickt und nur Blödsinn gemacht in der, in der, äh, in der Prüfung, dass die Ulla gesagt hat, so wir reiten jetzt keine M-Dressur mehr, das ist ein Grand Prix Pferd, wir üben jetzt einer Wechsel Wechselpferd Passage und der konnte das halt wirklich, da hatte der richtig Talent dafür. Und dann musste ich eine Woche später meine erste hinter zwei rein. Okay. Und es war so zwei Monate, nachdem ich eben meinen ganzen Lebensmittelpunkt verlagert habe. Und das, mm. das war für mich das war das, ja, wie Weihnachten und Neujahr zusammen. Das war, war natürlich Spaß auch echt gemacht. ein bisschen mutig, ne? ja ich wurde ins kalte Wasser geschmissen, aber das, das hat mir ganz gut getan. Und ich habe einfach gelernt, dass man sich auf bestimmte Dinge fokussieren muss. Gerade so auch die fünf Minuten in der Prüfung oder auch im Stall Disziplin und, und einfach sich selber organisieren. Und das, das hat mir eben für das weitere Leben ganz viel gebracht. Das finde ich jetzt sehr schön, dass du das Organisieren erwähnst, mhm. weil ich habe dich irgendwann mal gefragt, wie du dich selber beschreiben würdest. Weißt du noch, was du gesagt hast? Was hast du gesagt? Ich habe, glaube ich, gesagt, dass ich eine unverbesserliche Chaotin bin. Absolut. Ja. Hier. Ruhig, selbstkritisch ja. und eine unverbesserliche Chaotin. Ja. Also dieses unverbesserlich können wir dann aber heute anders Nee, das ist auf außerhalb des Pferdestalls bezogen. Und Bei den Pferden, da ist eigentlich alles immer tipptopp und auf dem Punkt, aber alles andere lasse ich einfach stehen und liegen. Okay, also in ja. deine Wohnung kommt man nur, wenn man sich den Weg freischaufelt? oder? Ja, das kommt immer drauf an. Ich mein, bist du okay. vorangekündigt ist nicht? Okay. Also wir lieber ankündigen. Ja. Hast ja. du lieber offensichtlich. Oder so der Autotank ist schon sehr oft auf null. Und okay. So ja, eigentlich ja. denkt man, sowas passiert einem nur einmal, aber nee. das geht auch öfter. Oder man fährt aufs Turnier und denkt sich, habe ich ein Hotel gebucht? Nee, habe ich nicht. Okay. Ah ja, das ist ja. ja doch ja. Okay, das ist ja dann schon eine andere Größenordnung. Ja. Okay, dann war die junge Reiterzeit irgendwann vorbei und du bist von Ulla weggegangen, das hat einen Grund, warum? Ja, also das hat sich so, das, das war jetzt nicht so mit Kat, junge Reiter ähm, zu äh, beschreiben, sondern es war einfach, ich war sehr viel unterwegs. Ich hatte eben einen Grand Prix mit dem bin ich ab 18 schon Pia Führerpreis geritten. Mhm. Ich hatte den Daktari für junge Reiter Tour. Und ich hatte dann noch ein paar jüngere Pferde nach, das heißt, ich war jedes Wochenende eigentlich am Turnier. Und gerade so mit 18, 19, 20 hat man dann schon mal Lust auf vielleicht eine Woche in Urlaub zu fahren. oder Eine ganze Lust, Woche gleich? Das ist natürlich irgendwas anderes <lacht> zu machen und das war nicht drin, weil ich musste mich ja selbstständig um die Pferde kümmern. Mm, mm. Und dann denkt man sich manchmal schon, puh, ich weiß jetzt auch nicht, ob es das wert ist. Und dann hatte ich mir eben vor der Europameisterschaft den Außenmeniskus gerissen. Dann wusste ich nicht, ob ich es überhaupt reiten kann. Und dann dachte hm. ich mir so, hm, hast jetzt drei Jahre dafür hingearbeitet, für das, das jetzt wegen der Das Dummheit war besteht. schon immer das Ziel, gell? Ja, natürlich, ja. ja. Und, ähm, ja und dann habe ich so nachgedacht, was das wird. Und wenn man dann so die Medaillen gewinnt, dann denkt man sich erstmal so, hm, eigentlich ist auch nichts anderes als vorher total blöd, weil es ist ja wirklich toll, was man macht. Mhm. Und wenn ich dann so die Medaillen angeschaut habe, dann fand ich das auch toll, aber ich habe das nicht mehr so gefühlt. Und dann... Okay. Ähm, dachte ich mir, vielleicht brauchst du eine Pause, damit du das einfach wieder ja, mit einem freien Kopf ähm, alles betrachten kannst. Aber es war von Anfang an das Gefühl, ich brauche eine Pause. Es war nicht ja. das Gefühl, ich höre auf. Nein. Es war, ich, also ohne Pferde wärst du für mich nie in Frage gekommen. Okay. Und dann habe ich eben mir, mir so einen Plan Du, oh, dann kriegen wir Ärger. Wir haben gesagt, du gehst nicht an die Bank. Das <lacht> haben wir versprochen. Okay? Ich habe mir dann so überlegt und ich wollte auch, vor, na, bevor ich eben das mit Ulla alles geplant hatte, vor dem Abi, ähm, wollte ich eben Sportmanagement studieren. Und dann mhm. dachte ich mir, wenn das schon immer so ein kleiner Traum von mir war, warum mache ich es nicht jetzt einfach? Mhm. Und dann bin ich mit den Pferden nach München und dann war das mit Ulla eben nicht mehr vereinbar, weil München doch ein bisschen weiter weg war. Ja. Und habe mir zwei Pferde behalten, die anderen alle verkauft. Wie viel hattest du denn davor? Noch zwei Stück mehr und eben Daktari. Okay. Und die sollte ja eben auch verkauft werden. Ja, ich dachte mir so irgendwie, vielleicht ist es besser für das Pferd, wenn er so ein kleines Mädel hat, für Junioren, junge Reiter. Da okay. hat er ja wirklich einen tollen Job gemacht. Ähm, wenn es ich für Grand Prix nicht hinkriege, kann er ja, da steht auch nichts dafür. Ja, und das okay. war so mein Grundgedanke. Ja. Aber du wolltest, du wusstest, du willst mehr. Du willst in diesen Grand Prix-Sport. Es wäre dir nicht genug gewesen, die nächsten 20 Jahre. Nee, das okay, ist, ja, ja. die nächsten 10 Jahre <lacht> <lacht> hinter 1 oder was zu reiten. Nein, und ich wusste ja auch, dass es letztendlich nicht am Pferd liegt, sondern an mir. Hm, okay. das, das ist, weil ich einfach nicht mehr mit so einem freien Kopf geritten bin, wie davor. Okay. ja. Yeah. Und das spürt man dann, denke ich. Also ich habe es gespürt. Du und er wahrscheinlich auch. Ja. Ja. Und dann dachte ich mir, vielleicht sollten sie unsere Wege einfach trennen. Und dann wurde Boah, das ist ja schon hart. ne ja, Da bist du ja dann sehr streng mit dir selber dann. auch. Ja, ja. doch. Und, ja, und dann wurden wir eines Besseren belehrt. Und, und dieser belehrer darf ich so sagen, ja. das war Rudolf Zeilinger. Ja. Wie, ist das, wie ist das passiert? Ja, ähm, wir haben uns überlegt, wer könnte Kunden für das Pferd haben wie kann man den an ordentliche Leute verkaufen und so sind wir eben zu Rudi gekommen. Und dann hat er gesagt, ja, ich, ich schaue mir das Pferd mal an, schicke mir ein paar Videos und ja, eine Woche später sagt, bring ihn vorbei, ich reite ihn mal. Mhm. Und ob ich kommen will und ihn reiten will. Nee, ich schicke das Pferd so. Weil mir hat schon das Herz geblutet, wenn ich mir jemand vorstellen. ausprobiert hat. Da konnte ich kein einziges Mal zuschauen. Nee, das glaube ich und, sofort. Ja. Ja. Aber witzig wäre ja schon gewesen, Rudi Zeiling mal zu sehen, wie das so aussieht. Ne? Ich meine, so ein ja. riesen Kerl dann da, das ist ja schon auch ganz witzig. Ja. Ja. Nee, es war ein kleines Pony unter ihm. Ja. Und ja, und dann hat er nach ein paar Wochen angerufen und eben gesagt, ob wir große Eile haben und Verkaufen, weil er denkt, dass das alles schon geht und ob ich nicht kommen will. Und dann habe ich gesagt, hm, ich warte lieber noch ein, zwei Monate und dann komme komm. ich vorbei. Und so war das dann. Und dann habe ich ihn einmal geritten mit ihm und das war für mich schon Nervenaufreiben, wenn du da jemanden reiten siehst und dann, dann gehen da auf einmal fünf sechs Einer wechsel. und dann gehen ein paar halbe Dritte und du selber kriegst es gar nicht hin. Naja gut, und, ich äh, meine so ein bisschen mehr Erfahrung. Ja, und es war für mich, es war mein Championatspferd. Und ja. ich saß dann so da und habe eigentlich schon geweint in der Halle und musste dann auf das Pferd drauf. Und ja, aber wir haben es dann hingekriegt. Es hat eineinhalb, zwei Jahre gedauert. Und, und wie. Ja. Und wie. Ja. Jetzt sind wir gerade so in dieser Umbruchssituation. Da finde ich die Frage, die jetzt gerade hier reinkommt, gerade ganz spannend übrigens. Hast du noch andere Pferde? Ja. Ja, hast du. Ja. Erzähl uns. Ja, ich habe einen ganz, ganz tollen für mich elfjährigen Quarterback. Der wurde jetzt vor zwei Wochen auch bayerischer Meister in U25. Wir sind fritzens das erste Mal groß gegangen, war auch zweimal gut platziert. Es war noch mit ganz, ganz vielen Fehlern, aber ich glaube, dass das ein sehr vielversprechendes Pferd ist, zwar mit wenig Erfahrung. Aber Der heißt wie? Ja, Der geht jetzt am Wochenende auch in Pferden, wieder Pia förderpreis Und Gucken wir mal, ich glaube, das ist für nächstes Jahr ein. Schönes Verlasspferd für den Grand Prix Sport. Und wann hast du den gekriegt? Hast du den selber ausgebildet? Ja, auch das ist passend. mein erstes Pferd, was ich komplett selber ausgebildet habe. Mhm. Und der hat auch achtjährig schon mal S gewonnen. Das war immer so ein bisschen in der Lückenfüller, weil ich natürlich mit Daktari viel unterwegs war mhm. und mit dem anderen Grand Prix Pferd. Und dann war für den nicht ganz viel Zeit, aber ja, ich glaube, das ist ein gutes Pferd. Ja. Und dann hast du auch noch ein bisschen was Junges, ne? Ja, ich habe ganz interessanten Halbbruder zu Daktari. Der ist aus der gleichen Mama, der ist jetzt vier. Das ist ja auch witzig. Ja. Wie bist du denn an den gekommen? Äh, ganz lustig, der wurde mir als Fohlen vom Züchter schon angeboten. Ach, ganz Ob cleverer Züchter, muss man ja. ja mal sagen. Gut nachgedacht. Ob ich denn noch, äh, noch so ein Pferd haben wollen würde. Und äh, Also Fohlen weiß ich jetzt auch nicht. Das und dauert ja schon ewig. Da ein bisschen Geduld braucht man da schon. Und ne? wenn du keinen Platz hast. und und dann, ähm, ja, weil letztes Jahr Körung, dann starten mich eben die Züchter dann an, wir sind ja sehr gut in Kontakt. Mm. Oh, da gibt es einen, zweiten Daggeri, sie glaubt, der ist ganz gut. <lacht> ja, und dann eben Ralf Kornbruchs war auf der Körung und hat das Pferd gesehen. Ich war bei Rudi Zeilinger, bin dann über Nacht nach München gefahren, und habe am nächsten Tag das Pferd alleine gekauft. Ja, das war auch spannend. Das war richtig nervenaufreibend. Ich habe das Pferd auch gar nicht live gesehen, der ist im Schritt da außen rumgegangen. Wir nicht haben ich gewartet, meinst. bis er unterer ist. <lacht> also. ja. Das war. Dann ich gesehen, auch der, mein erster Kommentar war, jetzt habe ich ein Pferd gekauft, was ich noch nicht mal gesehen habe. Ja, das ist aber auch, das ist aber auch, sag mal, irgendwann hast du, glaube ich, mal zu mir gesagt, du wärst eigentlich gar nicht so experimentierfreudig. Nein, aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass jedes Pferd, was ich mit einem guten Gefühl gekauft habe, wo mein Herz dabei war, ähm, da hat es auch wirklich geklappt, sei es jetzt mit dem oder auch mit dem Elfjährigen, da hat jeder gesagt, um Himmels Willen, was wirst du mit dem? Und dann ähm, habe ich so gesagt, nee, ich mag den. Naja, Na ja, das, ja. das ist schon einfach ein emotionaler ja. Sport. Das ist ja überhaupt ja. gar keine Frage. Ja. Wenn wir schon bei Emotionen sind, das ging ja alles ganz, ganz anders. Eigentlich ist dein Bruder schuld. Ne? Also normalerweise kennt man die Geschichte ja. immer so, ah ja, meine Schwester und ich bin mal mitgegangen. Bei euch war es jetzt wirklich andersrum, mhm. ganz anders. Dein Bruder ist sehr viel älter. Wie, wie ging das los? Ja, mein Bruder, mein ältester Bruder, ich habe zwei, einer ist acht Jahre älter, der andere zwölf. Und der ganz Älteste hat er eben ein Pferd. Und durch den Altersunterschied ähm, konnte er mich natürlich auch oft gut mit dem Roller oder mit dem Auto dann mit dem Stall nehmen. Das ist ja praktisch. Ja. Ah, das ist ja praktisch. Ja. Sehr gut. Und meine Eltern mussten beide immer arbeiten. Und so hat er immer äh, die Lisa mit dem Stall genommen. Ja, und da waren da eben auch Schulbetriebe und ganz viele andere Mädels, die Ponys hatten. Und wenn er rein war, hat er mich einfach stehen in die Hand gegeben. Und dann durfte ich immer Pferde putzen <lacht> oder, oder Stall kehren, irgendwas. Und ähm, so bin ich da hängen geblieben. Und, mit drei habe ich dann eben mein Shetland-Pony bekommen. Moment. Das, das kann ich belegen. Das können wir belegen. Mal sehen, ob das jetzt hier... Du kannst ruhig weitererzählen. Ich versuche das... Das war Flicka, ne? Ja, wir haben die noch auf so einem richtig bayerischen Rossmarkt äh, gekauft. Nee, ja. da stehen 500 Ponys ja. und ihr habt euch einen rausgepickt? Ja, ich wollte die irgendwie haben. Und dann ah, da ging das nämlich schon los ja. mit dem guten Gefühl, ja, ne? Ja, das weiß ich schon immer ganz genau, welches fertig will und welches nicht. Das ist Flicka. Ja. Gibt's immer du noch. bist da wie alt? Vier, fünf Jahre. Das ist natürlich schon, das ist ja echt schon eine lange Partnerschaft. Das finde ich übrigens auch besonders schick hier im Schneeanzug. <lacht> ja. Also ähm, den Schneeanzug gibt es <lacht> wahrscheinlich auch noch. Nein. Auch nicht mehr. <lacht> ja. Das ist Flickr und Flickr lebt noch. Ja, immer noch an dem Hof, wo wir das Reiten gelernt haben, meine Brüder und ich. Und wie alt ist Flickr jetzt? Ja, weit über 30. Boah, das ja. ist eine, na gut, so ein Chatty. Ja. Das ist ja. natürlich schon mal was. Und dann wolltest du aber eigentlich, nee, dann kam doch erst ein spannendes Pony, was du von deinem Bruder übernommen hast, was ja. eigentlich... Erst so war ich ein bisschen sauer, weil ich nicht <lacht> in, in Schulbetrieb <lacht> durfte, weil ich noch zu klein war. Gut, da kann man mit drei ja. Jahren auch mal sauer sein. Ja, ja. Und dann musste ich Longestunden nehmen und das fand ich total uncool. Okay. Nee. Und dann da habe ich mich immer mit meinem Pony in den Schulbetrieb reingeschlichen und bin dann einfach unaufhängig <lacht> hinterher getrafft. Gut, er war ja klein genug. Ja, sie sie ja, war ja klein. Genau. Und dann hat eben in der Zwischenzeit mein zweiter Bruder auch das Reiten angefangen und der hatte so ein Arabermix Pony ähm, zum Springen und der war, der war total wild. Der hatte, bei, der hatte immer so, so ganz bestimmte Leute, die er, die er mochte. Und Leute, die er gar nicht mochte. Und das war so ein Pony, das gebissen hat und auch mal so ein bisschen ausgeschlagen hat, wenn man es nicht so war. Also liebreizend eigentlich. Ja, also mhm. total liebevoll. Und äh, meine Mama hat immer gesagt, ich darf jedes Pferd im Stall putzen oder anfassen, nur den nicht. Okay, das war <lacht> wahrscheinlich genau dieser eine Satz. Ja, ja, genau das war der Fehler. Und dann hat äh, klein Lisa irgendwann mal äh, ihre ersten Chaps und Stiefletten zu Ostern bekommen und Eltern waren äh, nicht da. Dann bin ich das war der zweite Fehler. Dann bin ich aufs Fahrrad und äh, bin Stahl gefahren und habe dieses Pferd einfach geritten. Und mein Timing war nicht, nicht so ganz gut, weil ich bin noch dem Pferd gesessen, also meine Eltern in den Stahl gekommen sind. Opa. Und dann gab es erstmal ein bisschen Ärger. Aber ich konnte mich durchsetzen und durfte dann mit dem auch Turnier reiten und bin sogar Vielseitigkeit geritten und ganz viel springen. Und ja, Dressur fand ich eh nicht so, so toll. Es war mir zu langweilig und so hat sich das ergeben. Also gut, wir wissen jetzt schon mal eins, das fehlte in deiner Aufzählung, extrem zielstrebig. Das <lacht> glaube ich, haben wir ja schon deutlich ja. rausgehört. Und jetzt kommt nämlich genau der Punkt, du bist eigentlich, Dressur war eigentlich doof. Ja, ich fand das total doof. Mir ähm, hat ja, das Springen eben Spaß gemacht, auch das Pony, weil der einfach immer so so Go hatte und eben so einen eigenen Charakter. Das fand, das fand ich ganz cool. Und meine Mama hat immer sehr viel Angst gehabt, wenn wir Spring sind, auch bei mhm. meinem Bruder. Und, ähm, Reitet der denn heute noch? Nee, keiner mehr von beiden. Aber du bist. Ich bin übergeblieben. Ja. Mhm. Dafür umso mehr. Mhm. <lacht> Und ähm, dann habe ich Vierkampf gemacht. Ach, okay. Ja. Und da gehört Dressur, Springen, äh, Laufen, Schwimmen. schwimmen. Genau. Ja, und leider gehört da Dressur dazu. <lacht> und meine Mama dachte sich, ja, perfekt. Ähm, dann müssen wir mal gucken, dass du ein bisschen äh, auch Dressur reiten kannst. Und dann haben sie mir da so ein Pferd. Achso, ich dachte, jetzt kam schon direkt der Schwimmanzug und Schwimmlehrer nee, schwimmen oder irgend fand sowas. Ich super. Laufen mhm. ging damals, mhm. aber Schwimmen, da war, ich, da war ich auch ganz gut. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Okay. Und ja, und dann habe ich so ein Dressurpferd gekriegt für E und A. Das war so eine kleine Stute, kein Pony, die war so 1,58, also ganz nett und ähm, dann war ich da auch echt erfolgreich mit eigentlich, so in dem Bereich. Es klingt fast und, überrascht. Ja, war es auch, weil ich bin einfach so Dressur geritten, wie ich eben Lust und Laune hatte und wenn, wenn ich unbeaufsichtigt war, bin ich mit dem Pferd gesprungen. Also. Ähm, ja, und dann, äh genau wie man sich eine Europameisterin in der Dressur <lacht> eben vorstellt, ist doch klar. Ja, genau. Und dann, äh, wie war das denn? Ja, und dann hatte ich blöderweise echt zweimal in einem Jahr einen spring mit meinem Pony. Und dann ist das Pony auch zwei Jahre wirklich ausgefahren. Wir wussten auch nicht, ob das alles wieder so wird. Und dann hatte ich nur das eine Pferd noch. Und dann bin ich eben von e-Dressur dann L&M geritten innerhalb von kürzester Zeit mit diesem Pferd. Mm. Und dann habe ich mich da mal so ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt. So ein Außengalopp ist natürlich ein bisschen schwieriger zu reiten als geradeaus in der E-Dressur außenrum. Ja. Und dann dachte ich mir, so ist eigentlich, wenn du das richtig ordentlich machen willst, ist das auch nicht so, so ohne. Und äh, dann habe ich da weitergemacht und dann habe ich ja eine A und eine L-Dressur mit dem Pferd nacheinander gewonnen. Und ich mache mhm. schon Spaß, vielleicht hast du mehr Talent. Und im Springen war so ein kleiner Stillstand und dann war ich auch so ein bisschen nicht skeptischer war, durch das, dass ich da eben zweimal einen Überschlag gemacht habe. Und ja, ja. Ich bei den großen Dingen bin ich dann da schon langsamer hingeritten. Und ja. Dann hat sich das mit der Dressur einfach ergeben. Das Und ist Erfolg, ist Erfolg ist ja auch nett, hat ja, ja dann alles zusammengepasst. Ja. Hey Willi, auf dich haben wir gewartet. Zeig dich doch einmal. Wir wollten dich doch noch als Glücksbringer vorstellen. Also das ist Willi. Unser Glücks, nicht unser, Quatsch. Dein Glücksbringer, der immer dabei ist und ja. immer den LKW findet. Ne? Ja. ja, vorhin warst du mit bei uns, ich weiß. Wo wir jetzt schon bei deinem Switch sind, willst du wieder zu uns kommen, Billy? <lacht> ja, genau, bist ja wichtig. Geh du mal in die Mitte. Jetzt kommt hier die Frage, das finde ich immer ganz spannend, das ist eine Frage, die ich übrigens auch sehr gerne mag. Vielen Dank dafür. Was ist deine Lieblingslektion? Denn man sagt ja immer, oh, ey, wenn ich da die Pioretten, die sind doof oder keine Ahnung. Gibt es sowas wie eine Lieblingslektion? Ich glaube, das ist schon vom Pferd abhängig, aber ähm, ich reite Traversalen ganz gerne. Ich glaube, das, das kann ich auch ganz, ganz gut. Trab, Galopp oder Trapp. egal? Trab, Traversalen. Ja. Okay. Und äh, mittlerweile auch tatsächlich die Einerwechsel. <lacht> das ist allerdings das, witzig, Das ja. war ein großes Manko eben mit Daktari damals und ich hatte <lacht> Höllenangst vor dieser Lektion und ich habe mir das dann, dann so eingeprägt, dass diese Lektion kein Problem ist, dass ich dann mit allen anderen Pferden, die ich zu rein hatte, <lacht> das versucht habe, denen so schnell wie möglich beizubringen und mittlerweile machen es alle auch wirklich sicher und mir macht es auch wirklich Spaß. Ja. Das war damals eine Sache, die Piaffen, glaube ich, ja. und die Einerwechsel, ja. dass Daktari gesagt hat, ja. nee, also... Die Einer wechselt noch mehr als die Piafne. Ja. Und wie habt ihr das dann zusammen ja hingekriegt, ja. dass du heute sagst, das ist meine Lieblingslektion? Ja, mit Geduld und Spucke, ja. Bist du ein geduldiger Mensch? Ja, wenn ich, wenn ich merke, dass was vorangeht, dann bin ich sehr geduldig. Aber also ich glaube, wenn man meine Eltern oder eben auch Philipp fragt, wenn irgendwas mal daneben geht, dann bin ich, glaube ich, die schlimmste und unerträglichste Person überhaupt, weil ich kann mich ärgern. Bis es geht nicht mehr. Okay. Ja, und ich bestrafe mich, da, also ich bestrafe mich Ach. nicht selber dafür, aber ich gebe immer mir die Schuld und mhm. mache da dann so lange rum, dass das eben funktioniert und wenn das eben zwei, drei Jahre dauert. Ja. Okay, also Durchhaltevermögen ja. können wir auch noch dazu schreiben, ja. auf jeden Fall. Ja. Ach, guck mal, irgendwie... Ja, jetzt sitzt du ein bisschen höher, siehst du auch besser, ne? Ja, das finde ich ganz in Ordnung, unbedingt. Das finde ich gut. Jetzt wollen wir mal zwei, drei Sätze zur kühe Ich finde kühe immer extrem spannend. Weil ja doch die Musik so ein bisschen was darüber aussagt, was man für ein Typ ist. Ja. Und jetzt kommt die absolut berechtigte Frage. Stellst du deine Musik für die Kühe selbst zusammen? Ja, also ich, stelle sie, ich mache die Kühe natürlich nicht selber, aber ich wähle okay. die Musik selber aus. Und zum Beispiel die kühe von Daktari, das war auch, da habe ich mir ganz lange Gedanken gemacht und ich habe dann ähm, ein, ein anderes Pferd am Turnier geritten und da kam eben so eine Musik und dann habe ich das gesehen und dachte, das ist wie gemacht für Dr. D. Ach, das ist ja witzig. Okay. Und dann war das eben die Trapmusik und ich fand, ich wollte immer... Vielleicht in, sagst du ganz kurz, was ist für Musik? Äh, das war Pata Pata und okay. das haben wir eben jetzt in der Traptour tour auch drin, in den Traversalen und ähm, dann war mir irgendwie so klar, ja Daktari mit den Filmen früher, hm, was kann man da machen, ich wollte, das ist ein, ja ein verspieltes Pferd, ein nettes Pferd, also kann ich auch nicht irgendeine dramatische Musik nehmen, mhm. irgendwas Nettes und dann dachte ich mir so, hm. Was, was kennen die Leute, was passt zu uns, was ist was ja. Junges, was Frisches? Ja, und dann sind wir letztendlich bei Dschungelbuch gelandet. Mhm. Und es äh, ist ganz witzig, wenn die Musik angeht, Der spitzt sofort die Ohren und ich finde es auch echt cool. Wir haben da beide Spaß dabei. Immer. Also es dir. ist nicht ein Spruch, wenn man sagt, Pferde kennen die Musik. Das ist definitiv so, oder? Ja, also so, bei oder? dem definitiv. Das ist, das ist Wahnsinn. Äh, das ist schon cool. Ich musste ja auch zu Hause nicht üben. Aber lässt du sie manchmal vielleicht laufen, so nach dem Motto, hier komm, vergiss man nicht oder ja. so? Oder ist das wirklich eine Turniernummer? Also, das ist eigentlich eine Turniernummer, ja. Wenn du sonst zu Hause reitest, hörst du da Musik oder brauchst du die totale Ruhe? Also eigentlich nicht. Äh, ab und zu finde ich es ganz nett, aber wenn da den ganzen Tag der Radio läuft, das mache ich eigentlich gar nicht. Das machen ja eigentlich relativ viele, ne? Ja. So viel mit... mit ähm, Musik zu reiten, ja. Radio im Hintergrund. Ja, ab und Was? zu finde ich es ganz nett, aber jeden Tag muss ich es nicht haben. Jetzt nehmen wir mal an, du hattest echt ein anstrengendes Wochenende, oder sagen wir ruhig mal, es war Chio Aachen, das ist ja echt anstrengend, allein ja. auch schon, weil es sich über fünf Tage hinzieht. Ja, ja. Dann kommst du nach Hause. Was machst du, wenn du mal so richtig abschalten, runterfahren? Ganz lange schlafen. Ah, okay. Das ist aber, du bist eine Langschläferin? Ähm, nein, also ich kann mich Ah ja, ich, es ist eine Gewohnheitssache. Ähm, gerade so jetzt in Aachen bin ich ja fast jeden Tag um kurz nach fünf aufgestanden. <lacht> das ist ja auch und in abends, diesem Sport immer wieder. Und gerade in Aachen geht man abends auch immer nicht so früh ins Bett, weil man natürlich so viel wie möglich mitnehmen will. Und wir sind dann auch über Nacht noch nach Hause gefahren und mm. <lacht> waren wir hier und wollten eigentlich gleich die Pferde reiten, damit es erledigt ist. Und dann habe ich so zufällig gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt erstmal schlafen. Und dann haben wir bis mittags geschlafen und dann, dann ging es los. Okay, also schlafen ist offensichtlich nicht. Oh, das ist, eine... ist ein Traum, ja. ja. Ja, ja, ja. Aber da bist du ja im Dressursport, da wäre natürlich die Springerei schon wichtig. Die, die fangen ja normalerweise immer gerne erst so um elf an oder irgendwie sowas. Ja. Nein, nee, aber jetzt wollen wir dich nicht auf ganz andere, <lacht> überhaupt nicht. Gibt es sonst irgendwas, was du als Ausgleich, ich meine, wir sind hier, ich glaube, es waren fünf Kilometer, auf jeden Fall ganz nah am Starnberger ja. See. Gehst du immer noch ab und an mal schwimmen? Ja, also oder? diese Woche habe ich es immer so gemacht, dass ich ganz früh angefangen habe zu reiten. Bin dann kurz in Starnberger See, ein bisschen baden. Ah, und dann okay. Da habe ich nochmal einen Kontrollgang im Stall gemacht. Ja, das sehr ist, das schön. ist sehr schön hier, ja. Und du hast ja auch wunderbar nah die Berge. Ja. Eine halbe Stunde ja. bis zum nächsten Skifahrgebiet, ja. aber das ist trotzdem nicht äh, mehr so. Skifahren nicht, aber wandern im Sommer. Das mag ah. ich gern. Ja. Sommer, Im Sommer in den Bergen wandern, ja. das ist aber anstrengend. Ja, aber Muss er dann mit oder kriegt er dann ein, kriegt, kriegt das Rucksäckchen, wo er rein darf? <lacht> Nein, er ist schon gerne dabei, aber man merkt, dass umso länger die Wanderung dauert, umso langsamer wird der Hund. <lacht> Also er gibt das Tempo vor, ja? Das finde ich sehr schön. Du hast eine Wohnung in München. Ja. Wie stelle ich mir denn das vor? Kochst du abends gerne selber? Oder wie? Oha, schlechtes Thema? Ja. Soll ich? Das hast du nicht äh, gesagt, dass wir das umschiffen ich glaub, sollen. Ich habe einen Thermomix, der macht das ganz gut. <lacht> okay, ich weiß, wovon du sprichst. Gut, gibt es sonst irgendwas, was du. Ich meine, man kann ja nicht jeden Tag jetzt in die, in die Berge fahren zum Wandern, aber so ein Feierabend, der perfekte Feierabend. Also ich, ich liebe das, in, gerade in München, die Sommerabende draußen sitzen, so ein bisschen an der Isar oder auch mal einfach im Biergarten gehen. Das, also das mache ich schon gerne mit Freunden auch. Auch mal mit Freunden, die nichts mit Ferien zu tun haben. Mhm. Das ist schon so eine Sache, die ich wirklich gern habe und leider auch zu wenig Zeit dafür habe. Mhm. Auch mal so in Woche oder am Wochenende. Das, das mache ich schon gerne. Also du magst ja. schon die Stadt? Ja, ich liebe sie sehr. Ja. Mhm. Na, da warst du ja dieses Jahr auch schon gut unterwegs in Mailand. Das ja. ist ja, glaube ich, auch pulsierend. Ja, das war er auch schön. Erzähl uns kurz mhm. deinen Ausflug nach Mailand. Ja, das war total witzig, auch sehr spontan. Ich bin bei der Anna immer schon unregelmäßig an Lehrgängen mitgeritten. Mal alle vier Wochen. Anna Mehrfeld, Anna, ne? Anna Meerfeld, Genau, mhm. ja. Mal alle vier Wochen, mal alle acht Wochen und ähm, ja irgendwann hat sie dann gesagt was macht ihr denn eigentlich und, und so <lacht> eine schöne Frage ja, und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und wir hatten so ein bisschen ein Problem dass wir mehr Boxen brauchen für den Stall und hatten jetzt nicht so die Option und dann hat sie gesagt hey in Deutschland ist so kalt kommt doch zu uns äh, nach Mailand und dann haben wir gesagt ja Wieso denn eigentlich nicht? Ich bin jetzt mit dem Studium fertig, das ist der perfekte Zeitpunkt. Und dann haben wir unsere Sachen gepackt und sind dann eben mit allen Pferden ausgezogen, sind runtergefahren und haben gesagt, wir kommen erst wieder zurück, wenn wir einen Stall gefunden haben. Das ist ja, ja das ist ja schon auch. Ja, alle jungen Pferde mitgenommen. Und dann sind mit wir wie vielen Pferden seid ihr da los? Mit fünf Pferden. Und du bist da unten dann ja auch Turnier geritten, fleißig. ne? Ja, also das war total cool. Also war wirklich toll. Wir sind hier bei Schnee losgefahren, kamen bei 12 Grad Sonnenschein unten an und wurden total nett und herzlich empfangen. Es war ein mhm. super Stahl, es war eine tolle Gemeinschaft. Und wir sind auch immer alle zusammen aufs Turnier gefahren. War und ein Turnierstahl. Sprichst du Italienisch oder ist das über Englisch gegangen äh, oder Hände, Füße? Eigentlich Englisch. Natürlich haben ein paar Angestellte nur Italienisch gesprochen und dann haben wir uns gedacht, hm, laden wir uns doch mal Bubble runter. <lacht> <lacht> Und dann haben wir abends ein paar Sessions gemacht und es war wirklich witzig, weil wir wussten dann teilweise, über was die sich unterhalten, wir konnten nicht mitsprechen, aber wir wussten dann schon immer so im Groben, worüber es geht oder wenn dann äh, ein anderer Schüler, der Anna, die Aufgabe erklärt hat, wie was wie so war mhm, mh. und dann haben wir eigentlich schon auch das so verstanden Ach, okay. und es war dann ganz interessant, wir haben uns extrem wohl gefühlt dort, das war echt schön. Und das Turniergeschehen war schon ähnlich wie hier, oder? Ich meine, das waren ja internationale Turniere, ähm, obwohl, nee, nicht alle, ne? nee ich bin das erste Mal national gegangen, es war nur 20 Kilometer weg von dort, das war eine traumhaft schöne Anlage. Mhm. Ähm, super Bedingungen, feste Boxen, okay. richtig, also richtig toll, ich bin da angekommen und dachte mir so, wow, hier bleibe ich erstmal. Mhm. Aber das ist natürlich schon alles anders gestaffelt. Das sind sehr viele Amateurprüfungen, gerade so im AL-Bereich. Und es mhm. ist auch altersmäßig anders gestaffelt. Und ähm, das kann man nicht jetzt mit, mit deutschen Starterfeldern vergleichen, schon allein von der Menge hier nicht. Mhm. Okay. Ähm, nicht. Aber international sind wir eben nach Nizza gefahren. Ähm, das war leider nicht so schön, weil dort hat es geschneit. Normalerweise <lacht> gibt es das um die Jahreszeit nicht. Das war irgendwie was Besonder Winter. Ja, okay, was Besonderes. Ja, und dann eben noch einmal ähm, international in Italien. Jetzt muss ich ja mal ein dickes Kompliment machen. Du hattest nämlich so schön gesagt, die Deutsche Bank Reitsportakademie, da bist ja. du ja Mitglied und ihr hattet Medientraining. Und als ich dich ja. mal gefragt habe, Mensch, was hast du eigentlich davon, dass du da Mitglied bist, ja. da war das Erste, was du gesagt hast, dieses Medientraining, das hat mir viel ja. gebracht. Ja. Du benimmst dich hier völlig locker, entspannt, ja. das ist nicht selbstverständlich. Ja. Habt ihr genau das beim Medientraining gemacht? Ja, auch. Also das war letztes Jahr, äh, wir haben in Gio, das war freitags, haben wir so eben Medientraining gemacht und auch sehr viel über ja, Social Media und wie man manche Dinge nutzen kann und wie man sich selber ähm, ja, verkaufen kann oder die sozialen Kanäle dafür nutzen kann. Und das hat mir sehr viel gebracht und ähm, auch viel mit so Mentorengespräche führen, das ist ja dann auch unabhängig, ob eine Kamera davor steht oder nicht, mhm. aber du lernst einfach locker, damit umzugehen und du denkst, mhm. dass das alles gar nichts Schlimmes ist eigentlich. Nee, das, und, es tut auch nicht so weh jetzt, nee. oder? Und, ja. ähm, das, das hat mir sehr gut getan und auch ähm, diese Videoclips, die wir letztes Jahr gemacht haben, das hat mega Spaß gemacht. Das, das war, war ausgesprochen cool. witzig, wer das letztes Jahr beobachtet hat ja. beim Chio. Überall liefen junge Menschen rum, ja. die irgendwie solche Kameras vor sich hielten, die Handys, ja. das war... Äh, ja. Ich kann okay, mir da doch... total doof vor, ich musste dann Live-Video machen und ich verkaufe mich nicht so gerne. so also Ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt und dann bin ich da rumgelaufen. Jeder guckt dich an, so ja, ja, ja, ja. du ja, von mir. Und dachte ich mir so, eigentlich, wenn du mal über deinen Schatten springst, ist es nicht so schlimm. Ja. Nee, ja. Sehr schön. Lisa, jetzt sind wir schon fast am Ende und am Ende kommt immer unser kleines Spielchen, so eine Art Speed-Interview. Okay. Das heißt, ich frage und du antwortest Möglichst ohne nachzudenken. okay? Das eine haben wir eigentlich fast schon, Stadtwohnung oder Landapartment, das wissen wir schon. Ja, aber das kommt darauf an. Ich ah, bin okay. Landmensch und auch Stadtmensch. Es kommt darauf an, welche Stadt und wie schön es auf dem Land ist. Okay, also ja. dann denke ich aber mal München, das hat schon ganz schöne Punkte. Ne? Okay. Ja. Dirndl oder Abendkleid? Natürlich Dirndl. Tatsächlich? Ja, das, wenn ich die Wahl habe, Dirndl. Okay, es gibt zwei Freikarten, du darfst aber nur eine aussuchen. Entweder für irgendein Topspiel vom FC Bayern München oder für Ed Sheeran? Ed Sheeran. <lacht> oh, okay, okay. okay. Er war gestern und vorgestern in München. Warst du da? Leider nein. Ah, da, ich da, da ich komme ich das nächste Mal, dann gehen ja. wir zusammen. Jetzt ist das, äh, der Mann, der will jetzt unbedingt so den letzten Kick schaffen. Entweder das elegante Fünf-Gänge-Menü im Superrestaurant oder mehr so Picknickdecke am See mit karierter Decke und Käsewürfel. Doch eher ersteres. Ah, doch, das <lacht> ist. Äh, und dann natürlich noch die ganz kurze, schnelle Frage. Fällt dir irgendein Internet-Pferdesportsender ein, den du besonders cool findest? Natürlich, kipp mal. Ah, <lacht> läuft. Lisa, hey, vielen, vielen Dank. Willi, danke. vielen Dank, dass du auch so schön hier mitgemacht hast. Danke natürlich schön auch an Daktari. Das war eine sehr schöne, lockere, nette ja. Nummer hier bei dir. Vielen, vielen Dank. Und Spaß weiterhin. Gemacht. So ein Urlaubsfeeling, das schöner geht es gar nicht. Wir sagen Danke an euch alle fürs Zugucken. Ähm, ja, wir haben uns hier pudelwohl gefühlt. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß.